Willkommen zu Poetry Cop, mein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 5 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Grab. Grab ist ein Gedicht aus dem Jahre 2010 und aus der Kategorie Zeitkritisches, Politisches. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder da seid und mir zuhören wollt und ich finde, wir fangen auch direkt an. Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen Gedichten zu stöbern, auf meinen Blog zuzugreifen, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen und mir in allen möglichen Formen Nachrichten zu hinterlassen. Natürlich könnt ihr mir da auch äh, eure Kommentare und äh, eure ernst gemeinte Kritik hinterlassen, und ihr könnt natürlich auch auf den Podcast zugreifen und äh, auf der Unterseite des Podcasts auch, wenn ihr das wollt, spenden. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen kleinen Podcast hier auf einer Plattform eurer Wahl abonniert und ihn dort dann auch bewertet. Es ist wieder soweit. Die WM läuft. Ich habe mit Fußball ja so gar nichts am Hut. Deshalb habe ich bei den ganzen Diskussionen rund um die Weltmeisterschaft und ihren Austragungsort auch an etwas anderes gedacht. Musik Grab In einem feuchten, kühlen Grab liegt die Menschlichkeit begraben, und ob der totgeglaubten Saat beginnt das Wimmern und Wehklagen. Still gieße ich den winzigen Keim, der aus seinem Kerker brach, er wächst durch all die Tränen, die ich wein' über die kollektive Schmach. So holen wir sie aus der Gruft, nur so können wir überleben, nur der Menschlichkeit so süßer Duft kann uns die Hoffnung geben. Der Grab ist schon älter. Ich finde aber, dass es nichts an Aktualität verloren hat. Niemand bei der WM wagt es, gegen die FIFA oder Katar vorzugehen. Da wird um Armbinden gerungen, statt sie einfach zu tragen. Niemand steht für die Menschlichkeit ein, in einem Land, in dem unmenschliche Zustände herrschen. Ich finde das peinlich und möchte mit dieser WM noch weniger zu tun haben als sonst.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 Ciao, euer Durst.